you mm -hmm. Mein Name ist Lena Simon. Ich bin Netzphilosophin und Campaignerin bei Digital Courage und betreue da auch den Account bei Twitter Digitalcourage. Was mir wichtig ist, ist, dass Menschen wissen, was eigentlich mit ihren Daten geschieht und wer was über sie weiß. Weil wenn ich, über, wenn ich etwas über jemanden weiß, dann kann ich ihn manipulieren. Und nur wenn ich das im Blick habe, nur wenn ich das wirklich beurteilen kann, wer weiß was über mich, nur dann bin ich wirklich mündig. In unserer Arbeit der Digital Courage geht es vor allem eben genau um das äh, kritische Begleiten von technologischer Entwicklung. Die, die, die Frage, die uns immer umtreibt, ist, wie muss Technik gestaltet sein, damit die Welt lebenswert bleibt und damit die Technik eben den Menschen dient und nicht andersrum. Und das ist uns immer ganz wichtig, gerade weil wir Technik klasse finden und weil wir Technik lieben. Wir verleihen einmal im Jahr die Big Brother Awards, das ist ein Negativpreis für Leute, die sich die besonderen Schindluder mit unseren Daten getrieben haben, um die dahin zu bewegen, wo sie eigentlich mit ihren Machenschaften gar nicht hin wollen, nämlich ins Licht der Öffentlichkeit. Der Tweet, der war so ein bisschen so ein Gemeinschaftsprodukt, da haben wir, äh, haben wir eigentlich insgesamt vier Leute dran mitgearbeitet. Der Tweet möchte letztlich darauf hinaus, dass das ganze Thema mit diesem Privacy Shield eigentlich nur heiße Luft ist. Genauso wie Safe Harbor, was der Vorgänger davon war. Also, also das, das Grundproblem an der Sache ist ja, dass es in den USA keinen guten Datenschutz gibt. Dass aber der EU-Datenschutz vorschreibt, dass wir unsere Daten gut gesichert sein müssen. Jetzt möchte man aber gerade, was so Online-Dienste angeht, natürlich Handel treiben mit den USA und viel zusammenarbeiten. Und um das irgendwie trotzdem zusammenzubringen, hat man eben diese ein bisschen heiße Luft gekocht und gesagt, naja, die müssen einfach nur zusagen, dass sie das einhalten und dann gilt das als eingehalten. Und das ist einfach zu dürftig, das hat auch der Europäische Gerichtshof zu Safe Harbor schon befunden. Und ähm, jetzt versuchen sie eben das Ganze nochmal zu machen, indem sie äh, dem dann einen neuen Namen geben. Aber im Endeffekt äh, haben wir davon gar nichts gewonnen. <lacht>